Komplett überarbeitet und mit optimierter Ausstattung. Der einfache und kompakte Tolino Shine 2 HD für alle Leser, die das Praktische am E-Reading schätzen. Mit besonders hochauflösenden 300 ppi sorgt das neue Display des Tolino Shine 2 HD für ein gestochen scharfes Schriftbild. Dank der hohen Auflösung können Sie auch kleinere Schriftarten besonders angenehm lesen. Lesen Sie mit dem Tolino Shine 2 HD wie auf Papier, denn auch bei starker Sonnenstrahlung bleibt das E-Ink Carta Display spiegelungsfrei und sorgt so für perfekten Lesegenuss. Und wenn es dunkel geworden ist, einfach die integrierte Beleuchtung einschalten und schon können Sie Ihr E-Book weiterlesen. Der Tolino Shine 2 HD verbraucht nur wenig Strom und bleibt mit einer Akkuladung bis zu sieben Wochen Ihr zuverlässiger Begleiter in der Welt der Bücher. So kommen Sie selbst im Urlaub ganz ohne Steckdose aus. Mit den praktischen Lesefunktionen des Tolino Shine 2 HD wird Lesen noch komfortabler.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 Der praktische mit neuem Display und Design. Der Tolino Shine 2 HD. Tolino. Entdecke die Leichtigkeit.